Willkommen zu diesem Video. Ihr schon im Titel und von mir äh, gesehen habt, das ist kein normales Video, das ist das versprochene 50 Abos-Special. Und ja, ich möchte jetzt schon mal sagen, vielen Dank für 50 Abonnenten. Ich finde es schon, also ja, ich freue mich, dass 50 Leute meine Videos schauen. Ja, ich finde es einfach sehr toll. So macht es ja auch mehr Spaß, wenn ich immer Abonnenten dazu bekomme. Macht es einfach mehr Spaß, die Videos zu machen. Und weiß auch, es von Leute zu. Es ist einfach toll, ja. Und <lacht> ja, als Dank habe ich etwas erstellt. Das findet ihr dann auch unten in der äh, unten in der Beschreibung. Das ist eine eigene Fanpage. Ja. Und da könnt ihr jetzt drei Sachen bestellen. Nämlich ein Donnerstoff Foodie. Ein Donnerschoff-Kissen, und ein donnerschaft glas ja also könnt mal an es so zu bestellen wenn ihr wollt und ja dann kommen wir mal zum nächsten thema weil ich habe noch mal was gebastelt ähm, auf OBS gibt es eine coole Funktion. Ich kann mein Schaf. Könnte ich jetzt irgendwo oben, links, oben, rechts. Ähm, ich ich würde es jetzt oben links hinpacken. Ähm, hinpacken. Und dann jedes Mal, wenn ich rede, äh, dann spielt es ein GIF ab. Und ja. Dann sieht es aus, also das Schaf redet. Und ihr könnt euch mal einen kleinen Ausschnitt zeigen wie das ungefähr aussehen könnte So, wir sind jetzt hier in Dorf gespawnt finde ich ziemlich nice das hat schon acht. ähm hier ja, das ist nice Brot zack zack hier ist ein Baby-Villager What the fuck? So, das war es jetzt mit dem kurzen Ausschnitt. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch Bock auf so eine Facecam, weil ich finde diese Idee richtig nice. hätte richtig Bock auf die. Ihr könnt auch unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas verbessert haben wollt. Zum Beispiel die Animation, die Sprechanimation, die könnte ich immer noch verbessern. Weil es bis jetzt sind es nur zwei Bilder, die sich halt abwechseln. Das kann ich sicher noch verbessern. Die, den Hintergrund die könnt ihr auch verschiedene Hintergründe euch mal ausdenken, äh, was hinter dem Schaf so ist, weil die könnt ihr jederzeit wechseln. Vielleicht noch Kostüme für das Schaf, vielleicht eine Pixelbrille oder sonst irgendwelche lustigen Sachen. Und, oder vielleicht den Rahmen, äh, den ja, Facecam-Rahmen vielleicht noch ändern. Schreibt einfach eure Ideen in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, weil ich habe auch nicht die ultimative Ideen. Also ja, es wäre cool, wenn ihr euch helfen. Könnt. Und da könnte vielleicht sogar deine Idee umgesetzt werden. Das ist schon nice. Jetzt zeige ich noch den Trailer für meine Fanpage. Und dann ist das 50 er special eigentlich auch schon vorbei. Also ja. Falls ihr das den Trailer noch sehen wollt, dann bleibt es dran. Und sonst könnt ihr direkt über den Link unten in der Videobeschreibung selbst die Fanpage ein bisschen anschauen. Jetzt noch die Donnerstadt Fanpage. Sie können da die neuesten Post von Donnerschaf anschauen. Und jetzt neu, dank seinen 50 Abonnenten hat er einen eigenen Laden aufgemacht. Da kann man ganze drei Artikel bestellen. Erstens das Epic kisten Dann das Epic Glas Und der Epic Hoodie Jetzt neu. Jetzt bestellen können sie noch den Kundensupport anschreiben. Aber wenn sie das versuchen, das sehen Ihnen nicht gut, okay. Jetzt noch, nur auf donnerscharf Das stellt auf wix.com. Richtig hingewixt.